Eine Ladezeit, ein Ladebildschirm ist schön, das ist doch gut. Und es geht immer um eine Sonnenfinsternis im Lauf des Spiels. Das sehen wir auch. Mhm. Wir rufen wahrscheinlich jede Naturkatastrophe hervor, die es gibt, nur um dann die Welt zu retten. Autospeichern funktioniert gut im Spiel. Wir sind an derselben Stelle. I want this whole area sealed off. Yes sir, if there's anything here, we're going to find it. Wie macht man das hier? Nicht mit dem Boden. Hm, und hm. nun? Was das für Menschen sind, das Mord an denen gerechtfertigt ist, fragt Kevin. Die sind von Trinity, das sind die Bösen, das ist ganz einfach. Die haben ein rotes Logo auf schwarz, das guck ist nicht gut. Die, guck in die andere Richtung, bitte. Ich glaube, der guckt nicht in die andere der sitzt da mit seiner Kanone. Guck mal, die haben Waffen, die haben ein gepanzertes Fahrzeug, das ist Selbstverteidigung. wenn Und wir die Hand haben jetzt Ja, total gerechtfertigt, völlig okay. Fragt die USK, Spiel ist mit 16 die fanden es wohl auch... Okay, an der, an der Matschwand zu bleiben, hält einen verdeckt. Wo? Oh. Concealed. Oh Gott, bleib an der Matschwand. Ich kann überhaupt ich kann nichts machen. Du kannst an die Wand gehen. Du sollst schleichen in dieser Szene. Ich mag das auch nicht, wenn Spiele das machen, dass du nichts tun kannst. Du willst einfach letztend irgendwelche Leute umbringen. Einfach so. Sei doch mal... Nein! So, das ist alles, wenn du da rauskommst, ohne jemanden zu töten, ist doch auch gut. Das ist nur das letzte Mittel. Musst du nicht hier so eine Gewalt propagieren? Ich, also ich kann man da rein. Nee, kann man nicht, also nicht wirklich. Du kannst da nicht um die Ecke. Hm. Ich kann halt nur auf die andere Seite. Ich glaube, dann schießt der. Ja. Guck mal, der eine ist rot. Der hat ganz schön lange Beine, die gucken auf der <lacht> anderen Seite wieder raus. Also, der, der rot ist, das ist der, der mich potenziell sehen könnte, oder? Ne, der, der von anderen gesehen wird. Ja, ja. Dass da den Donner niemand sieht, ne? Er, ist, er steht jetzt nicht gerade. Guck mal, er steht hinter dem Auto von denen aus. Es kann sein, dass sie den echt nicht sehen. Ich nicht, dass ich mich einfach auf Leute schießen kann. Und diese Mentalität kann ich nicht verstehen. Das ist halt blöd, ne? Der guckt halt die ganze Zeit in die Richtung. Das heißt, wenn ich da jetzt rüberlaufe, dann der schießt der mich wieder. Vielleicht kannst du so dazwischendurch, so da jetzt links um die Ecke, so mit B. Was sag ich? Was sag ich? Ah, ja, Hat funktioniert. Ich kann jetzt irgendwie hier lang vielleicht. Dann kann man hier möglicherweise hoch. Möglicherweise. Oh. oh! Das ist auch un unnötig gemein. Ich bin nicht gemein. Die hätte ihn auch einfach schön oh, so am Fuß, Fuß ziehen können. Dann wäre er vielleicht bewusstlos geworden, wenn er auf die Kante fällt oder so. Das geht alles ohne Gewalt. Also was, mit, mit weniger gemeiner Gewalt. Okay, niemand mehr da. Doch! Ja, Nein, ist du nicht. Du hast recht. Wo sind... was hat er? Was hat der gemacht? Wenn du da den einen Typen erledigt hast, ist der einfach hingegangen und hat die ich alle K.O. Da, geschlagen. Da, da steht noch, ja. Ja, die sind wahrscheinlich das Auto reparieren gegangen oder so, sind los. Ja, aber an den kannst du dich ja easy anschleichen. Oh, oder so. Der passt da doch gar nicht drunter. Doch, Wenn die jetzt losfahren, haben wir ein Problem. Ja, nö, geht doch. Okay. Auto ist halt, das hat eine ziemlich ziemliche Höhe. Das sind viel zu viele für uns. Sie sieht das anders. We can take them, sagt sie. Die da vorne kann man kann, sich, kann, glaube ich, schnappen, das ist gut. Da sind aber noch mehr. Ja, aber die sind ja da hinten. Die sind mhm. ja weggegangen gerade. Ich kann halt nichts machen, außer weil der nach vorne rum. Das ist jetzt halt sehr cineastisch, das Spiel. Puff. <lacht> <lacht> <lacht> so Netze auf dem Kopf. Voll auf Tümmel getrimmt. Jesus. <lacht> <lacht> Oh, oh, oh. Ich kann halt nichts machen. Guck in die eine Lange. Guck anderen. mal, der wird von keinem gesehen. Du kannst jetzt zack, gib ihm. Bam. Der hat einen Helm auf. Wie hat sie überhaupt... Wer meint. Ja, warum schlägt sie mit dem Bogen zu? Ja, weil sie nichts anderes hat. Außer drei Äxten. Wo ist eigentlich Jonah schon wieder? Ich glaube, der hat sich um den anderen gekümmert. Cool. Oder der liegt noch so, unter mir. Nee, der andere ist da gerade drüber gerannt. Hm. Wo ist Jona? Haben wir keinen Bogen mehr? Oder? Doch, aber du darfst glaube ich in der Szene einfach nicht schießen, weil du sollst nicht. Ich will aber. Definitiv ein Kritikpunkt für mich an so einem Spiel, wenn das Spiel dir einfach... Hast du hast eine Waffe und... Du darfst sie aber nicht benutzen, weil das passt den Entwicklern gerade nicht. Aber wie ist der Typ da eigentlich drüber oh, gekommen? Der ist hier links durch, die, durch Buschblauen, der ist da noch irgendwo. Oh, du bist jetzt wieder in der Schlammband. Schlammband. Ja, so ein Bogen geht schon kaputt, wenn man da haut. Das ist schon wahr. hat der Kevin recht. Oh, Kiste. natürlich nicht gesehen. Gib ja. mir das Gewehr. Jetzt haben wir ein Gewehr. Also das wir, ist doch gut gelaufen, wenn sie äh, oh, no, wenn sie es nicht liegen lässt. Okay? Jetzt sagt sie Stopp. Weil sie ja. er auch mal einen umhauen. Sie darf die ganze Zeit fahren mit der Axt. Jetzt haben wir ein Gewehr und eine Pistole. Jetzt geht's voran. Jetzt geht alles viel schneller. Oh ja. ja. Jetzt können wir auch die Rätsel einfach erschießen. Genau, erschießen. Problem gelöst. Rätsel? warten nein, wir erschießen Das was ist das für mich? Du weißt, meine Freundin hat eine Tsunami in den 60er Jahren erlebt. Was 120 Schuss ist viel, wenn man trifft. Mach mal noch ein paar Pfeile, was? Pfeile sind Pfeile sind nämlich leise, das ist das Schöne im Leben. Du machst eine Menge Pfeile. Ich kann vor allem eine Menge Pfeile machen. Sie war kreativ. Aventurös. Ich denke, sie war nicht wirklich gut, dass die Käpte aus der Erde war. Für unsere Schweine sollten Mehr ja. können wir auch nicht dran. Ja. Zumindest deutlich, das, das, das grünen Sein sie der Zahlen. So. <lacht> Licht. Plötzlich Lampe. da lag doch gerade noch was. Ja. Da lag ein Grafikfehler. Hm. Ist der Grafikfehler jetzt woanders hingerutscht. Ich fühlte. So ein Kraut oder sowas. Schieß vorsichtshalber drauf. Die zweifel ist halt immer erstmal drauf. Kann ja nicht schaden wenn im Dschungel mal ein bisschen laut ist. Hallo? Somebody is here? Ich glaube, da kannst du drüber springen. Und hier geht's echt weit runter. Ja. So, also ich komme da rüber. Was mit ihm? Ach, er kriegt Er hat es bisher auch immer geschafft. Also, er, war er benutzt er, seine magischen NPC-Teleportationskräfte. Er war bis jetzt immer vor uns da. Ja, er ist ja jetzt mal hinter uns. So, hier okay, musste ich gar nicht. Nein, ist einfach nur so, nur so eine... Oh, ich habe hier springen hören. Da ist er. That it. Okay, ich habe jetzt auch einen fancy Feuerpfeil. ein fancy Feuerpfeil. Wie schieße ich jetzt mit dem? Ich glaube, du musst ihn auswählen, mit dem mit dem rechten Bumper schießt du den. Jetzt hast du keinen Feuerpfeil mehr. Aber ich muss das ja eh runterbrennen. Ach so, ja, dann ist ja gut. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, du hast ihn jetzt irgendwie in die Höhlenwand gefeuert und es war doof. Come on, let's go! Ja, wow, ich hätte gar keine Feuer. Immer, immer wenn du anfängst zu craften, liegt dann das, was du gecraftet hast, zehn Meter weiter. Das ist so eine Videospielgrundregel. Hass zerstört. BAM! Immer drauf. Eine Mülltonne. Ich mach das auch, wenn ich einkaufen gehe und ich habe irgendwas gekauft, was in so einer Verpackung ist. ist ja auch einfach durchgeschlagen. <lacht> so macht man das. Verpackung ab. Liegt überall Müll rum. Ich glaube, ihr kommt keine Abwahl. Also kein Müll, Müll ist ein nein. untrügliches das Zeichen sind für Menschen Zivilisation. Sind Menschen? Wir haben, wir haben Menschen ja. gefunden. Wir sind in Peru immer noch, ja. Hi. Do you know if there's a place nearby we can stay for the night? How did you get so deep into the jungle? You lose your tour group or something? No. There were some guys here before, looking for artifacts. Stimmt. Kuvak ist der Name der Heimatstadt von Rufus. Definitely not. Die ist auch voller Müll. Passt doch. Ja, ich brauche eine Pause. Komm mit mir. Mache ich auch immer Fremde in meinen Haus Dauernd. Dauernd. I'm sorry to ask so many questions, but the only B and B in town is my place. Oh, you can't be too careful. By the way, I'm joining. Abby, Lara, come in, have a seat. Carlos, free. Es musste typisch, ein uh, typischer Name für diese Region fallen. Ha hallo? Sie legt erstmal mal ihre Knarre auf den Tisch. bisschen Eindruck machen. Wir folgten den Riddel, wenn wir mit spielen. Du meinst, es brachte? Ja. Und du sprachst aus dem Brach? Ja. Er war ziemlich Wir Maya Ruins. Maya, du weißt, du in Peru, oder? Right? Ja, yeah. yeah. Sie ist nicht so begeistert in mir. in Peru ist es mit den Mayern eher schwierig. Typical Archaeologist? Oh, sie ist archaeologist, I'm Ich bin nur der Koch. Ja. Hast du noch of einen local Seviche It's Es ist eine Spezialität. Nicht, wenn in Dschungel Oh, sag mir nicht, dass du unsere Das ist also der Koch. <laughs> <laughs> Awkward. <laughs> Where did you take this? In Mabragabur. Why? No, I've seen this symbol before. Wow. There's some ruins nearby, and a small rock with something like this carved on it. Do you mind if I take a look around? No. be my guest, but I guarantee they're not Mayan. My people were Inca and proud of it. Oh. Uh, uh, uh, why don't you... Rest. Well. Klar. Ich kann das auch allein. Ich bin zu groß. Der will mitkommen und sie sagt, er soll lieber bleiben, weil sie ihn nicht dabei haben will, glaube ich. Sie hat was anderes vor mit den beiden, glaube ich. Meinst du? Na. Ah. Okay, du könntest recht haben. <lacht> <Sie> sagt, <na? lacht> ja. Okay, alles Eindruck klar. klar. Ich nicht so auf soziale Interaktionen. Bitte, bitte erschießt sie nicht alle. Ein Händler. Einkaufen no, okay. gehen. Thank you. Shopping. Geil. Wir haben noch Gold gefunden unterwegs. Aha, das ist jetzt der da können wir bestimmt zum Händler gehen und dann das Gold lassen. Das ist und dafür das? Das ist ein Tier, glaube ich. Hallo. New Base Camp, okay, gut. Ich gar keine Da ist es doch. Aber es brennt nicht, doch. Es brennt plötzlich. Ja, Wenn wir setzen, brennt es. Das ist bestimmt das nächste Dorf, was wir da wahrscheinlich zerstören. Ich glaube, es wäre sinnvoll, zu so einem Händler zu gehen. Okay. Denn wir haben ja vielleicht die Möglichkeit dort Upgrades zu kaufen oder sowas. Und ich glaube, das wäre nicht schlecht. Ich glaube, der Typ sieht aus, als verkauft er Öl. Ja, das ist ein Cowboy-Mittel auch so Komisch. Wie die Karte aus? Geradeaus weiter. Okay. Das ist quasi genau richtig. Oh all night. And isn't that what they're paid for? Ich will ja, nur vorbei. Oh, Ich oh, hey. uh, möchte nur vorbei. was cool. Hier, Market. Wow. Wunderschön, Irgendwas, was aus sich ist. Nee, das war auch irgendwelche Beeren oder sowas, glaube ich. Nerven, das ist gibt es Das die die gibt's nicht mehr. Fisch. Das ist Das Ende vom Markt. Die Fisch. Fischteile. Sehr Fisch. Sehr was das für ein Viech? Fisch? Schieben mal doch. Bitte. Jetzt muss ich mir angucken. Und hey, count of a ich Ah, kann's. es ist eine, eine verspukte Hülle. Okay. Verspuckt ist kein deutsches Wort. Verflucht? Nein. Heimgesucht. Da ist der Händler. Hallo. dude. Dann Mann mit dem Hut. Hello. Hi. Let me guess, Omar sent you to shake me down? Well, I'm not giving that bastard anything. What are you talking about? What am I... I'm sorry. I, I saw that knife and gone and figured... Yeah, never mind. Are you looking for anything in particular or just browsing? What do you have? What do I have? This is Kuwaki Yaku, one of the greatest archaeological sites in South America. Well, it could be. It should be. If it weren't for pillagers? Exactly. Omar and his thugs are after money. Not history. I have items of cultural significance for sale. Das, das klingt aber noch mal nebenkriecht. Ja, aber eure doch Probleme doch mit dem Affen. show you what I have. Oh, guck mal, wir können bei denen einkaufen. Wir können Waffen kaufen. Waffen oder? Mehr Waffen. Noch mehr Waffen. Waffenteile. Guck doch erst mal, ob wir was verkaufen können. Ja, warte. möchtest Munition. Pfeile. Äh, um. Oh, äh, hier, Outfit. Das sieht doch nach was aus, was. Das, das nehmen wir jetzt. Kauf das. Okay. Ich kauf das. <lacht> Excellent choice. Jetzt also müssen wir noch aber 4300 für die dazugehörigen Schuhe ausgeben. Okay, ich guck mal, was ich verkaufen kann. <lacht> was haben wir da? Gold, Erz. Verkauf es alles. Ich verkaufe alles? Ja. Ich, ich kann sogar einen... den Jaguar verkaufen. Das ist gut. Einen Jaguar, bitte. Also verkaufe ich jetzt hier alles. Das ist nicht so viel. Enjoy. Das auch? Nee, ich glaube, das brauchen wir zum Craften. Bei dem anderen stand okay. das Ganze nur an, an Händler verkaufen. Das brauchen wir alles. Es ist Jaguar Paid. Es ist nicht ein ganzer Jaguar. Ich das wärst du. Wir sind hin und haust so. BAM! Einmal den Jaguar auf Tisch. Ich hätte mich auch gefragt, wo sie den herholt. Er ja, hat sie ja immer dabei. Auf ist Schulter. So das ist der Schulter. Hier, ist. siehst du doch. Da ist er doch. Ja, Pelz. Fett. Fett ist auch gut. Kondorfedern. Okay. okay. Können wir noch irgendwas kaufen für 986 Goldmünzen? Wir könnten Nein. eher so random stuff kaufen. Aber oh, davon haben wir ja gerade.. können wir ja alles nicht tragen, wirklich. Okay, haben wir alles genug von. Okay, also, cool. Kann ich jetzt wieder zum Lagerfeuer gehen und mich umziehen? Mit hin aus dem Schrank. Okay. Hauft doch nicht. das Kind nicht um. Das hat geschubst. Du hast geschubst. Das hab ich gar nicht. Das auch oh, hast du Kind hat geschubst. Der steht immer noch da. Ich. Hey, ist völlig fertig. Nein, geh weg. <lacht> Bei halt deine Probleme für dich. Den Satz sagt er immer, wenn jemand vorbeikommt, in der Hoffnung, dass er einfach mit hat Geil. und hilft. Mensch, wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Wow, ja. das wäre voll gut. Schade, dass hier niemand ist, der mir hilft. Unser Lagerfeuer brennt immer noch. Mal gucken, was wir jetzt gekauft haben. Oh, da können wir alles mögliche upgraden. Oh, oh wir müssen es wir erst erst craften. Erst craften. Da fehlen uns noch vier Pelze für. Hey, zwei. Ich hätte gerne gesehen, wie es wegen sehe. Kann, kann man vielleicht... Raussehen. Kannst du mal den rechten Stick drücken? Ah, da steht was... ist äh Ja, Pelz. Irgendein Pelz, okay. Das ist kein bestimmter Pelz. Mhm. Das heißt, es reicht vielleicht, wenn wir einen Hasen jagen oder sowas. Wirklich. Wollen wir es heute noch machen? Wir haben noch, eigentlich haben wir noch zwei Minuten. Dann müssen wir Ende machen. Aber hier jagt man nicht. Okay, dann vielleicht ein Wombat. Keine Ahnung. Was lebt denn hier? Es waren keine Wombats, es waren Quokkas. Nein, das waren keine Kurse, Das waren okay. Ich labe den jetzt an, okay? Okay, den an. Komm mal her, gut. Everything all right. No, it's all terrible as usual. these pillagers come to town, hire us to dig up our own relics, don't even pay us a living wage. Yeah. and then they run off with profit. We are all desperate here. There's no works in Fort Bend pulled out. We're sitting ducks. And it's very much <laughs> a is under water. I don't know what to do anymore. I have, I have some experience, experience with these kinds of, of people. Of people. <laughs> Maybe I can help. I don't know what, to do. <laughs> Did I what is your name? Laura. I like think Sag doch nicht jedem deinen echten Namen. in there. Thanks. So also geh ich da jetzt rein und hau dem direkt dafür zusammen. Like Würde ich vorschlagen, den verhauen wir heute noch. Alles ja, klar. Here ja, dude, komm mal her hier. Peace nicht so ist herum. Der Kopf passt nicht zum Rest des Welt. Markus in charge of HR anyway. Oh yes, thank you. Do you know where he is? Kannst du mir auf dem Du musst jetzt erstmal in der Bar mit Marco reden. Aber ich will nicht mit Marco reden. Ich glaube, du hast durch dass Marco nicht zuguckt. Sonst wäre der, glaube ich, sein. Entschuldigung. Ich möchte jetzt nicht mit diesem Marco reden. Mit dem Marco? Ich dachte, du meinst den anderen Marco. Also, der wollte ich doch eigentlich Ruinen erkunden. Du hast die Ruinen gesagt. Ich habe Heroin verstanden Ich dachte, was? Aber dann hat's so, okay, alles klar, sie hat Ruinen Bist gesagt. Bist du Marco? Sie Marco nicht Er sieht anders aus als Marco. Marco sieht anders aus. Ich <lacht> muss Ja, okay, danke. Reicht. Okay, der hat irgendwie seine... Das ah, ist Marco. der hat ein Quest-Icon. da. Ich for Marco. Warum? Für was? Ich to mit ihm sprechen. Er will keine Probleme. Ich Ich Arbeit. Arbeit? Oh, ähm, ja, ja. So, Marco? Tell, Tell me, Omar didn't send you here to mess with me. If any, any of those, of those animals, animals hurts my son, Uncle, I'm not I'm with Omar, no. believe me. What's this about you your son? son? Ah, I blew up my, so my knee, so Omar took it up to replace him of the Dixon. He said, said I was HR now, and that it was my, my job, job to find a replacement. replacement. Otherwise, Otherwise, he can keep working your son. Yeah. yeah, I'm worried he's just going to feel it, even if I'm not. Well, it's, it's a good thing, you've just, just hired someone. someone. You? For really? You do that? We want to disappoint the boss, would we? Thank, Thank you. you. If you see Pablo, please, tell him I'm here. Carlos und Pablo. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, ob, ob äh, diese Namensverteilung so tatsächlich akkurat ist. Da ist Carlos und Pablo. Oder ob das einfach nur das Maximum an Klischee ist, was sie hier machen. Ich weiß es nicht das da bin ich mir nicht drüber bewusst, aber es klingt halt so unglaublich Klischeehaft. Da und dem Pablo. bist ja, du Pablo? Nee. Ich glaube, der ist... Jetzt ärgert doch die Leute nicht. Die armen Leute. Lass dich nicht nochmal schubsen. Oh Mann. Doch. Jetzt geh doch mal hier Pablo suchen. Nee, das ist auf jeden Fall nicht Pablo. Den müssen wir retten. Guck mal, der ist, der ist bei den Ruinen. Nee, Pablo ist da. Ja, okay, dann ist er halt da. Okay, also gehe ich jetzt hin. Das ist nee, eher so in die Richtung. Okay. Denke ich. Ja, da hast du recht. Sicherlich ist dort irgendwo. Ist das Pablo? Nee, du musst noch weiter raus okay. aus der Stadt. Nee, ich glaube, die Richtung muss auch aus der Echt? Nee, da geht es nicht weiter. Okay, doch, guck mal, Doch, du, hast, du recht. hast recht, ja, ja. Einmal unter dem Ast durch. Das sieht eher aus wie der Eingang zu einem zu äh, hidden Tomb. Wie hießen die? Kein. Nee, du hast, du hast recht. Es geht auf jeden Fall raus hier. Das ist die richtige Richtung. Ha, da ist irgendwas. Pablo ist irgendwo. Das ist nicht Pablo, glaube ich. Ja, aber Pablo ist wieder irgendwo mitten im Dschungel. Kann nichts Gutes heißen. Die sind alle mitten im Dschungel. Das Spiel spielt mit Nujubi. Danke. Okay. Hört mir eigentlich die Karte an. Hier ist dunkel. Ich glaube, wenn man sich interessiert für sowas, dann ist das Spiel... Da ist Pablo. ...super voll mit so, mit so einem Kram wie so Lore und so. Pablo? Das ist bestimmt Pablo. Are you Was hätte sie gemacht, wenn er Nein gesagt hätte? Hättest du ihn dann liegen lassen und Pablo weitergesucht? Ah, guck die Kuscheln. Voll lieb. Get out of here. Ja, genau. Die Leine Get out of here. Ich kümmere mich um wie noch immer es geht. Pueblo? Nein, nicht, es ist Pablo. Nicht Pueblo. Wie ist das Auto oh mm. Richtig schön. Das so Angst, dass ich jetzt überfahren werde. Angst, überfahren zu werden, das Problem lassen. Oh, noch ein Sub von. Yay. Kann ich dich lesen? Ich brauche eine neue Brille. Wer auch immer gerade gesubt hat, da. dankeschön. Kann ich die jetzt erschießen? Bestimmt. Bitte? Die sind unbewaffnet, Shit. Sind die unbewaffnet? Meinst du? Okay, ja, ja. ja. Hallo, Arthur. Ah, jetzt sehe ich es auch im Chat. Ich habe die ganze Zeit da geguckt. Bam! Du hast sie, glaube ich, erwischt. Danke, Arthur, fürs Subben. Wo ist der andere? Du hast sie einfach beide gleichzeitig erwischt, glaube ich. Ein Pfeil so durch. Guck mal, wie der zusammengesagt ist. Ja. Guck mal, der andere ist. Da ist auch das ein, ist der, den da Den vorher hat er erschossen, gesehen. ja. Der andere ist einfach gegangen. Und so, sein Kumpel klappt um mit dem Pfeil im Kopf. Ja, no, dann geh ich. Keine Lust mehr. I'm out of here. Also hier, jetzt kommen die ganzen Leute. Jetzt du? kommen die ganzen Leute, wo wir eigentlich Schluss machen wollen. Ja, ja, ja. Ich habe auch noch Bock weiterzuspielen, aber wir haben eigentlich gesagt um bis zwölf. Wir müssen auch irgendwann ins Bett. Da ist noch so Dude. Da ist noch so dumm. Die Szene können wir ja zumindest noch spielen. Halbe Stunde extra, sagt Mason. Zack. Ja komm, eine halbe Stunde machen wir noch. Oh, er hat den eben oh. geschossen. Du musst das mit dem Ziel noch auf die Reihe kriegen. Ach. Oh, da ist noch einer. Er hat sich aber noch nicht gefunden. Er hat dich noch nicht bemerkt. Ich stehe in der Wand. Oh, dafür. Dafür, dass wir jetzt noch eine halbe Stunde extra streamen, spendet Mason nichts. Klar. Doch, eine halbe Stunde hängen wir jetzt noch dran, komm. Ist egal. Waren das alle? Ich glaube, das waren alle. Du hast sie einfach alle kaltblütig ermordet. Ja. Dinge, die man halt so macht, ne? Ich mach sowas nicht. Okay. Ich hätte sogar meinen Pfeil wieder. Weißt du, was ich mal jetzt playen muss? Auf unserem Kanal? Huh? Splinter Cell. Und zwar ein Durchgang ohne jemanden umzulegen. Oh! Das es gab ist doch dieses. Wirklich dieses, schwer. Ein Teil, wo du dich, je nachdem für was du dich immer entschieden hast, du dich auch für eine andere Organisation ausgesprochen hast. Und Double Agent. Und so, genau, und so die, die Story beeinflusst hast. Ja, ja. Das war cool. Ähm, nee, ich würde, doch ich, dann Blacklist spielen, weil das tatsächlich eines das der cool. besten war. Ne? Double Agent war ziemlich schlecht und. Äh, mein Stiefvater hat die halt alle gespielt. Zu Conviction gespielt. Mein Stiefvater hat die alle gespielt. Ich habe meistens so zugeguckt. Das Spiel Conviction war furchtbar. Ich hab das damals für 15 Euro der in der Special Edition bekommen und es war eine Figur von Sam Fisher dabei und es war trotzdem die 15 Euro nicht wert. Wow. Das Spiel war negativ wert, so, so oh. schlecht war es. Na toll. Ah, Black, das ja, kann ich nicht mehr spielen. Vielleicht kommt das mal irgendwann zu einem TM. Also, ich glaube, das wäre jemand nicht. Meinst du? Ich habe er hier erfolgreich Leute erschossen. Hallo? Ich hätte halt auch einfach hier oben lang gehen können. Ohne. Du kannst noch was ein. Ach nee, das ist nur so eine Dose, oder? Immer noch besser als Gothic 3, schreibt Neumi. Ähm. Ach so, Splinterfell Conviction. Nee. Da spiele ich lieber 200 Stunden Gothic 3 als eine Minute Splinter Cell Conviction. Sie ist doch Conviction, oder? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Ein übelstes Geballer, die Stealth-Szenen waren langweilig. Es war ein sehr schlechtes Splinter Cell. Doch so gut. Oh, da ist auf jeden Fall noch einer mindestens. Oh, der ist auch noch sauer. Ich glaube. Ja, ist okay, ich glaube, ich sterbe. Jetzt. ich, ich stirbst. Halt du wirst dich heilen. Ja. Achso. Ja, ist okay. Das ist, äh. Ah! werfe werfen ja auch noch Granaten, das ist ja. Ja, ja. Hallo! Stop it, please! Halt. Wow. Und Was für ein unnötiges Blutvergießen. Das finde ich nicht in Ordnung. Da kommt noch einer. Hä? Von rechts auch. Wow. Oh, ja, das war's. So, vielleicht schaffe ich das ja leise und... Und, äh, und, und und, vorsichtig. Und ohne jemanden zu, so, Nee, das nicht. Das wird wahrscheinlich nicht gehen, aber. Vor allem nicht ohne, dass jemand stirbt, weil das, die töten ja jetzt schon einen. Das kann ich, glaube ich, nicht verhindern. Shit. Ja, du kannst doch von hier aus nur einen erschießen, weil der andere geht direkt. Did she die? Yes, I did. töten muss ich den trotzdem, ne? Da komme ich jetzt nicht drum rum. Ja. Aber den sieht wenigstens keiner. Man das leise und vorsichtig... Wenn es schon nicht anders geht, dann... Wenigstens so, dass das hier keinen Aufruhr macht. Wir wollen ja auch niemanden stören. Ja, und die werden jetzt von allen gesehen? Ja, die werden von allen gesehen. Der, Ach, nicht, mehr. der, der nicht mehr. Ja, weil der jetzt Stop dahinter steht. Ich glaube, du musst den von da aus jetzt... Nee, ich würde mich versuchen, ja. Wir machen das ganz leise. Ich möchte keine Granaten craften, ich möchte... Tja, von da aus musst du jetzt, glaube ich, zwei. Erschießen. du? So weit war ich auch schon. Aber ich habe niemanden alarmiert. Alles ist leise. Ja. Du musst da so hoch. Ja, komm ich da hoch? Nein, musst du nicht. Schade. Sehr ja gut gewesen. Wir okay, machen es hier rum. Das hat jetzt keiner mit Poker gemacht. Sei alarmiert, ist okay. Das, war das ist nicht so einfach, aber das waren alle. So funktioniert wow. das. So macht man das. Wenn die in der Überzahl sind, dann muss du so eine Strategie vorgehen. Es so. hilft auch oft einfach nur drauf zu hauen. Nee, das ist halt nicht der richtige Weg. Hallo, Chalas. Gather your things and go back to the village. I bless you you, Gesundheit. <lacht> muss zurück zum Dorf, sagte sie. Und nicht erstmal in den Haus ein. Sag, so, guck mal, was haben wir denn hier? E Ewig nichts und dann plötzlich alles. Da wohnen Leute, du kannst doch da nicht. Ich kann kommen. das, die brauchen das jetzt nicht mehr. Guck mal, ich habe ein Messer gefunden, ein Opfermesser. ist so doch eine feine Sache. Da wohnen Leute. Okay, Leute. Wo denn so Hügel hier kommen? Ist hier sonst noch was? Ja, da oben, guck mal. Das sieht hier top secret aus, als würde ich gleich einen geheimen äh, Bonus-Part des Spiels entdecken. Oder das ist Oder ist einfach nur, das Spiel geht weiter an der Stelle. Und es ist ganz normal. Ach so, okay. Ja, ich sehe, wo du rauskommst. Ich bin jetzt wieder da drüber, wo ich eben war. Ja. Nur Ich habe nichts Relevantes gefunden dabei. Das ist natürlich richtig nützlich. Haha. Ja, Dann bring mal Pablo zurück zu seinem Vater. Ich glaube, ich muss einfach zum Dorf zurück jetzt, oder? Ja. Ja, den ganzen Weg zurückgehen. Ist ja dann niemand mehr da. Dann machen wir das doch. Durch den Wasch? Ich hab hier Rollen. <lacht> das so wäre auch richtig widerlich, wenn sie jetzt einfach so eine Vorwärtsrolle durchmachen würde, so schön im Gesicht rein. So, jetzt sind wir doch wieder gleich beim Dorf. Das ist doch gut. Ja, ich bin zu blöd, da drunter durchzurollen. Hallo. Hier bin ich wieder. Noch ein klauen, die mir nicht gehören. Schubst du eigentlich die Leute? Du hast recht. Du hast recht. Ich habe das eben kritisiert und ich sollte <lacht> das selber auch nicht machen. Weiß, jetzt gucken wir mal, ob hier der Typ. Der ist auf der anderen Seite. Auf mhm. der anderen Seite von dem Haus steht der Typ. Aber du musst ja mit Marco reden. Ja eben. Den, den meine ich ja, den in, mit in der Tür. In der Bar. Ich habe auch immer das Gefühl, dass man springt der einfach schneller Guck mal, und auch oh, oh, wie, wenn man so rumrollt. Da ja, ist Mar Krasner. Marco und Pablo. Guck mal, da haben wir sie wieder miteinander vereint. Pablo You know, many years ago, when my was still a boy, many came here and tried to cut down the wilderness around the village. Everyone was afraid to stand up to them. That's it, doc. Aussehen sehr fremd. a 15-year-old boy with an empty gun, stood in the middle of the village, man twice his size. Sometimes the courage of one person can outweigh the cowardice of dozens. I still have. I'd like Die die Philosophie. As a of and a wow, wir kriegen eine Pistole. Mein Boy wants to be a doctor, like his mother. Sehr nobel, so, sehr nobel. No. No. Wow. Powerful Pistol, that deals High Damage. So was wollen wir noch haben? Fancy, fancy. Vielleicht haben wir inzwischen ja Fell gefunden und haben es gar nicht gemerkt. Ich glaube nicht. Es fehlen immer noch zwei. Jep, das ist absolut wahr. Oh Mann. Ich will das ich will das Outfit jetzt noch kaufen. Die dann sagen, ja, ja, jetzt ja, zum Händler und gucken, ob der vielleicht verkauft der Fell. Haben wir nachgeguckt, haben wir nicht nachgeguckt. Nein, so. Vielleicht verkauft der Fisch, verkauft der Fell. Fischfell. Dann kriegen wir so einen Schuppenpanzer. Oh. Sind wir da draußen? Ja, das ist doch ein trade Egal. Egal. Ja. Gib Fell. Okay, Dinge, die er nicht verkauft. Fell. Na toll. Definitiv kein Fell. Dann gehen wir jetzt in den Dschungel und jagen uns welches. Also dieser Bauset-Hype geht mir so auf den Sack. Du hast absolut recht. Kann ich so unterschreiben. Ich das Auto. Ich, Fahre ich überfahre nur. einfach irgendein Reh oder so. und dann sehr gefunden. Sehr schön. Äh, können wir hier noch so ein so Gewürz nehmen, damit wir hier Tiere so, besser sehen so ein können. Gewürz? Guck mal, jetzt Tiere überall. Und Bäume. Und Bäume. Te Technobäume. Technopflanzen hier. Oh, und Leute, die wieder explosive Materialien in den roten, auffälligen Fässern äh, lagern. Das ja, Technobäume. Technobäume. Techno ich will jetzt nicht jeden Baum hier da einsammeln. Da ist irgendwas, was fällt. Nein, da, da, da, da. ist ein Kaninchen. Oh nein, ich guck weg. Das ist ja doch nie geguckt. Fell. Haben wir jetzt einmal Fell bekommen? Natürlich nee. nicht. Unser... unser Techno ding ist kaputt. Ja, dann nehmen wir nochmal die Lustigen Pflanzen. Haar genug davon! Kann man auch bestimmt nicht von genug haben. Aber für wir geben kein Fell. Aber Federn, und ich will auch Federn. Achso. Okay. Ein bisschen jagen darf man ja wohl noch. Plus zwei Federn. Oh nein, das arme Babybildschwein! Ja, das ist klar, Dirk, aber wir brauchen die Mutter dazu. Jetzt haben wir Eimerfell bekommen. Eimerfell bekommen, guck mal. Das ist techno -Geklink. Da ist noch irgendwas, was. Oh nein! Das Babybildschwein! Ja, aber wir brauchen das Fell. Oh mein Gott, jetzt ist es weg. Der Zweck heiligt die Mittel. Was hast du jetzt davon? Es ist weg. Und dein Techno ist wieder vorbei. Ich hätte näher reingewusst. Ja. Wo, Wo ist es hin? Einfach so in, ja, das in, ist ein Bau. in die Wand. Da ist ein Loch, guck mal. Da kannst du nicht rein und steht groß. Drin. Drin. Ja, das Challenge-Toom möchte ich es gleich heute nicht mehr machen. Ne, wir wollten nur. Ja. Wir brauchen noch einmal Fell. Ja, dann nimm doch mal, noch mal so ein Techno-Kraut und so dir mal noch so. Okay, mach ich, warte. Zack, so ging das. Das ist nur Kraut. Kraut, Kraut ist Kraut, nicht so Kraut, spannend. Kraut, Kraut. Da ist ein, Esel. Da ist ein Esel. Wie gemein. Aber Fell. Yay! Jetzt können auch die Wildschweine überleben. Sehr, gut. Sehr nett von dir. So, wo müssen wir lang? Guck mal, hier gibt es. Äh das ist anstrengend. Das ist anstrengend, glaube, es blinkt. So blinkt ja, das stimmt. Rollen und kriechen und springen. Du bist echt viel schneller, so, das ist krass. Ich glaube, wenn ich im Dschungel unterwegs wäre, ich wäre nicht schneller, wenn ich die ganze Nein. Zeit rolle. Ich glaube, wenn ich im Dschungel unterwegs wäre, wäre ich tot. Aber dafür gibt es ja Videospiele. Ja. Dafür wurden wir erfunden. In, dem, in Legend und Anniversary warst du nicht schneller durchrollen, Rollen, weil du dann, wenn du mehrmals Rollen hintereinander gedruckt hast, hast du irgendwelche lustigen Kunststimmungen gemacht. Stimmt. Eigentlich schon ein cooler Weg, das Rollen so ein bisschen zu nerven. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was wir so. da jetzt gekauft haben. das Outfit sieht bestimmt richtig kacke aus. Craft Hold. Wir müssen so. halten. Jetzt bin ich ja gespannt. Es wow. ist sogar das gar ist nicht uncool. Fancy, fancy. Guck mal, quiet movement. Okay, und wir können jetzt im Laufen Munition craften. Ja? Das okay. sieht doch fancy, geil aus. Fancy shit. wir jetzt noch die richtigen Stiefel dazu hätten. Guck mal. Schön Munition craften im mhm. Laufen. Die richtigen Stiefel dazu kosten uns leider 4.000 Gold und wir haben nur 1.460. Wir müssen irgendwann wieder zurückkommen. Ja, wir kommen sicherlich noch mal zurück. Jetzt gucken wir noch, wie die Story weitergeht. Unsere halbe Stunde ist auch fast rum. Unsere halbe Stunde ist fast rum. Was machen wir? Machen wir noch weiter mit der Story? Ja, Oder machen ein wir den Punkt laufen. Und dann machen wir Schluss. Ja. Da haben wir nicht ganz eine halbe Stunde. Das macht nichts. Es ist auch leichter auf YouTube-Videos aufzuteilen am Ende. Musst du das alles noch zusammenschneiden. Außer man guckt es gerade auf YouTube, dann habe ich es natürlich schon zusammengeschnitten. Und es war total einfach. Ja. Ah, guck mal, hier geht es zum nächsten Mal. Jonah, Nächste Woche. Yeah, du kannst ihn doch nicht einfach bei seinem Date <lacht> stürmen. <Stone. lacht> Der ist längst fertig so Weißt du, du wolltest es ja nicht... Also Du wolltest, dass er nicht mitkommt, und dann... <lacht> I'll be right there, ah, jetzt kommt er doch. Wow. Aber er hatte genug Zeit. Wir haben doch noch hier die Leute gerettet. Pa Pablo. Pablo gerettet. Und ich denke mal, an der Stelle machen wir Schluss für heute. Yes. Und machen, wenn alles klappt, nächste Woche weiter. So machen wir das? Yes. So machen wir das. Okay, gut. Dann... Bedanke ich mich bei allen, die im Chat dabei waren und bei allen, die es auf YouTube schauen, schon mal im Voraus und wir sehen uns nächste Woche.